Hallo Jule, ganz liebe Grüße von Annalena. Ich wünsche dir einen tollen Tag, deine Karla Lagerfeld. Tschüssi, tschüssi, du bist Ja, muss ich mal